Also ich war diese Woche bei Larissa in der Fitnesswoche und äh, ich fand es das toll, dass wir äh, morgens zusammen Sport gemacht haben. Wirklich aufgestanden, raus und äh, mit den Frauen zusammen. Es war sehr intensiv, effektiv, ich fand den Sport richtig gut, also ich hatte Muskelkater meines Lebens. Und äh, ja, Also Larissa strahlt eine Ruhe aus, sie ist so positiv und ähm, die hat uns auch immer wieder daran erinnert. Ne? Also positive Gedanken zu haben, über positive Sachen zu reden. Also das kann ich mir wirklich mitnehmen. Und ähm, also mir hat die Auszeit gut getan, die Tage von zu Hause ein bisschen runterzukommen, hier Energie zu tanken. Jetzt kann ich wieder in den Flieger voller Energie meinen Alltag meistern. Also ich finde es wirklich äh, toll. Vor allem auch das Essen ähm, hat sie uns gezeigt, was man schnell und... Effektiv meinte ich, schnell gibt's nicht. Ähm, wirklich von äh, einfachen Sachen leckeres Essen zaubern kann. Ne? Frühstück, Abendessen war sehr lecker. Ja, und äh, ich wünsche Larissa alles Gute und die macht das hier toll. Und äh, wer Lust darauf hat, echt empfehlenswert.